mit dem Essen. <lacht> Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Mein jüngster Sohn, Janiks Papa, hat aus Manchester eine Überraschung mitgebracht. Ich bin gespannt. Darf ich öffnen, Janik? Ja. <lacht> Die Spannung wächst. Zum einen, ich glaube, ich versuche mal das, es sieht mit Seesalz, Seesort gemacht. Jetzt kriege ich das auf. Oder hast du eine Schere, ja nicht? Jetzt muss ich auch noch Essen im Stream. Im <lacht> noch nie gesehen sowas hm. ja schmeckt nicht schlecht aber ich werde jetzt nicht jedes Päckchen da anessen <lacht> ja doch aber das ist das könnte ich mir unter den Nagel reißen nicht schlecht gell? ja Gummibärchen, also keine. 30% Less Sugar, was heißt das? Less Sugar? Weniger Zucker. Aha, immerhin. Und das ist das. Hula, Hula Hups. Das klingt gefährlich. Das sind Nüsse, die sind mir zu hart für meine alten Zähne. Das da sieht toll aus. Mmh. Mmh, Schokoladestängel. Ich bin zwar nicht süß, aber da versuche ich jetzt noch eins. Fingers. Schokoladefingers. <lacht> mmh, mm -hmm. mmh, da sind die echt feine Sachen. Und dann haben wir hier noch, Wie spreche denn das aus. Ich sag mir das. Bitte. Mit Salz und weniger. Das ist Essig, gell? Mit ja. Salz und Essig. Wie gesagt, lauter feine, gesunde Sachen. <lacht> Cheese and Onion. Das ist Käse und Zwiebel. Käse und Zwiebel. Das machen wir auch. Aber dann reichen es für acht Tage. Das Fast tut sonst. Aber es schmeckt wirklich sehr lecker. Da ja, ich nicht mit dem Essen. <lacht> so, Number One. sind vielleicht hart, meine armen Zähne. <lacht> Eins esse ich noch. Die anderen hebe ich mir auf für heute Abend. Aber auch sehr, sehr lecker. Und das war eine nette Überraschung von meinem jüngsten Sohn. Die anderen werde ich nächsten Samstag probieren. Das sieht auch sehr verlockend aus. Das sind ganz seltsame Nüsse. Kannst du mir mal lesen, was da drauf steht, Janik, bitte? Chocolate, Haselnuss und Brezel. Ah, oh, eine tolle Mischung. Mini-Brezel. Aha, die Mini-Brezel schenken wir da Urendeln, Janik? Für den Kaufladen. Also das ist ein ganzer Berg. Und dann im nächsten Video essen wir weiter. Das war's für heute. Ein bisschen kurz, aber ich kann da nicht weiter essen. Das nächste Mal mehr. Nun verabschiede ich mich. Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.